Nicht. Nö, jetzt. Okay, alles klar. Ladies and Gentlemen, damit ich eine willkommen lehrung Ich bin Tschüss, Erik. erstmal stehen. Tschüss, Erik. Ja, ich hab gerade aus dem Handy getippt. Tschüss, Erik. Oh Gott! Oh Gott! Ja, hallo, Joli. Ah, Joli. Ah, nein, nein, nein, nein, nein. Leon, Leon, Leon. Leon. Hier vor uns, Nico. Ich fest nicht. Ja, hier vor uns, Nico. <lacht> oh. Oh, verpiss dich! Ja. <lacht> oh, oh Yoshi okay, hat aber einen geile Rüchter, muss ich sagen. Hö, oh, Leon! <lacht> Lohschi, ja, Leon! Ist geile Rüstung! Derselben Vier, immer. Immer denselben Vier. Ah, Uschi, das ist Uschi, das ist gierig. Also Normalerweise. Ich weiß nicht, kann ich mir vorbei. Normalerweise gibt man ja Komplimente für die Hupen, aber gut für die Rücklichter geht auch. Beim <lacht> nächsten Date sag ich einfach, ey, du hast keine Rücklichter. Was? Hallo, Fabi. Ah ja, hi. <lacht> Juli, das wird aber die langweilige Aufnahme. Weil beiden Vorderräder sind kaputt nach außen gedreht hier Was Das wird eigentlich auch Konis Rücklicht aufnehmen. Das wird aber eine ganz schön langweilige Aufnahme, wenn wir hier problemlos einfach ja, zwei Klassen hin. Oh, Hülz, ne! Ja! ja Juli überholen! Woo! Weil beiden Vorderräder sind nach außen gedreht. Das rechte nach rechts, das nach links. Wow! Verpiss dich! Was geht? Ja. <lacht> <lacht> oh nein! nein. <lacht> oh! Jawohl. Moment! Hast du mich gedreht? Auch. Zack, mein Dick. Aber durch was wurde ich Alter. gedreht? Ich wurde durch nichts gedreht. Doch, von der Seite. Alle Freunde, alle nee, der ist bei Auf. mir, der ist Alter. bei mir hinter mir durchgefahren. Kannst ja dann in meiner Aufnahme sehen. Der hat dich grenzt. Der hat sich ganz leicht gerammt ge geschrammt und das war dann... Bei Alter. mir, bei mir nicht. Ich den Auto Alter. Nico, mach mal langsam, ich will wieder ein Der da bitte drauf. Oh. oh, Yoshi ist auch fast da. Au, au, au, au, au. Matthias ist auch fast da. Also Yoshi ist also, zweimal man, da und Bei der Nico, bei der Folge muss ich mal Matthias hier <lacht> markieren. Nein! Also es gibt hier aktuell gibt's Matthias, dann gibt's gibt es einen Joshi, heiliger Bär. Juli, nein! Hat er ja auch äh, Wackfest. Juli! <lacht> Wer weiß. Fick dich! Wann? Nein! Ich, nein. Hab zwei, oh. hab zwei, oh. ich hab zwei. Ich oh. wow. hab äh, mein. Juri aus dem Weg! Mein Vorderrad ist weg, oder? Ich, ich hab. War mein Vorderrad ist nach außen gebogen, um. ja eure Problem. ich hab. Halli, ich war. Ich war erster, ich war zwei Runden. Oh. Wow. Oh, ja, Was bist du jetzt? Ah, hey, Juli. Siebter. Siebter, achter. Siebter, oh, aber ich habe das, hab das... Problem, ich kann nicht mehr nach... Du bist Erste. hinter mir. Ja. Hey, Nico. Oh, fuck. Ha. Ich bin demoliert. Wenigstens das hab ich geschafft. Ich hab, ich hab Leon demoliert. Ja, ich hatte zwei AP. Ja. Ich hab so gebremst. Boah, mein Schweiß riecht nach Ivea. Das ist Alter, fein. ist das Juli dort vorne? Nee, ja, doch nicht. ich hab nur noch drei Räder, Mann Das macht doch keinen Spaß mit drei Rädern ja, zu fahren, danke. Ich hab auch drei <lacht> Räder. Das war nicht mit Absicht. <lacht> und wie kannst Alter, ich du noch kann fahren, bitte? Ja. Was, ich? Schlecht. Was kannst du eigentlich? Wenn du... Alter, Alter ich, mal, ich, bin ich bin mit 93% hart und mit 93 Juli, mit du, Juli. Juli ich Nico, schau mir mal kein zu, Wunder. ich kann, ich Nico, kann gar Nico, nicht mehr drehen, guck mal. Nico, Nico, kein Wunder, habe ich den nicht gesehen, der mich da vorhin gedreht hat bei einem 150er Ping. Aber wir haben alle einen 150er Ping auf dem Server. Okay. Wo steht denn der in Afghanistan? Nee, in Deutschland. Nee, nee. Elf Dann hast da. du keinen 150 Ping. Nein, immerhin. Nein, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Okay, gut. Stopp, weiter, okay. weiter. Oh, da ich übertreiben jetzt. Ja, ja, Sechster Hallo, schönen guten Tag. Oh, fuck shit, danke jetzt. Sack, Penis. Ha, ha. Tschüss, Freemi. Hallo, danke schön, Steven. Gut, dann fahre <lacht> <Ach, wow. lacht> <lacht> ja, ich halt rückwärts. Wow. Ich hab Främi schön umgedreht. Oh, das, das wird doch so shit, ein Chaos. Nein, das, das warst das du nicht, Nico. Oh, oh. Das war der neben dir. Ah, mein Geist. <lacht> ist Erik vor mir? Uh, ja, ja, ist Erik. Okay, hallo Erik. Hallo Erik. Äh. Yeah. Tschüss Erik. Ciao Leon. Fred. Oh wow, der Typ ist wieder da. <lacht> das really? Das hat <lacht> <reingeg> <lacht> ja. Ja. <lacht> der ist gerade wieder beigetreten. Real nigga. Full Give me! Oh fuck, oh shit. Yes. <laughs> oh fuck. I didn't start this game. Oh, scheiße! Ciao, Leon. Ciao, Erik. Oh, there's an Fremie. Yep. <laughs> da war was an das war 10 out 10 Waffen. <lacht> ich hab auf den ersten gewartet. <lacht> ja. Warum das Boah, denn? Boah, der ist immer verpisst, der Typ. Dankeschön. Speed! Wow, jetzt Wow, der, jetzt ist rein, der Typ... Der ist nur rein... Ja. Alter, Leon. Leon. Oder so, oh, das, das ist Remy. Remy, ist tot. Oh, uh oh, Das war aber nicht Nico, oder gerade? Doch. Bist du nicht Schwarz? Leon! Was war denn das jetzt wieder für eine Aktion? Jo! Und da äh, bin ich doch im Ziel. Wunderschön. He ja, Erik hat einen Schulbus auf A. Ah. Ja, auch einen kleinen Schulbus, mhm. nicht die großen irgendwie. Oh, als L steht für Gelease oder sowas. Oder oh, viel vielmehr. Das hat ist aber auch nicht das Fahrzeug, was ich ausgewählt habe. Was soll denn der Scheiß? Ich habe eigentlich den Rocket don't, ausgewählt, don't. So, haschisch erstmal hasch, erstmal zur Seite ran. Ah, wir haben drei Schubus, immerhin schon mal etwas. Oh, -oh. oh. Alter, aus dem. Da ist gerade umgekippt. Oh, man kann ja in die Richtung fahren, gell? Hab ich gehört. Yeah. <lacht> ja. Nico, mach nicht Ja. <lacht> Tschüss. Ich halte dich mal fest. Jo! Hier. Das waren mal eben fünf Plätze. <lacht> Darf okay, ich doch bitte okay, weiterfahren, jetzt steht mir ein bisschen im Weg hier. <lacht> äh, kann sein, dass sie irgendwie festhängen? Alter, <lacht> <lacht> was ist das hier für ein Haufen? <lacht> Hallo! Hallo Freddy! Ich, ich saß gerade auf diesem großen Haufen ja. Ich hab Freddy gerade als Krabbock benutzt, Ich fahr Platz 2 durch. <lacht> war. piep. <lacht> oh! Hallo, äh, Sukahuka Pupapu. Die habe ich schon mitgenommen. Oh, hey also, okay. Leon. Ich, bin in jetzt... Tasches, Tasche. ich fahr dann einfach beim. Ich halt gerade gegen. Na, no, aber ich den ersten noch krieg, das glaube ich nicht. Oh! Leon! <lacht> das war knapp! total groß, Junge! Huh. Gib ihm! Total. Ich versuch's gerade durch die meisten die abzufangen, die von, von so gerade lang zu fahren. Sie frontal mit so viel Geschwindigkeit wie möglich zu nehmen. guck mal, kommt alle, einer. Hallo! Oh, ist Erik! Hi, Nico! Hallo, hi, Leon! Hallo, Erik! Ich hab ne kleine Dead tür bereit. Nein! Ich hab so eine kleine von Beaver-Tür bereit! Oh Gott! Nein! Leon, ich bin zweiter! Ich war zweiter! Hallo, Bum! Egal, dritter, das geht auch noch klar. Absolut. Was, du bist vor mir? Das geht nicht klar. Ich bin wieder Zweiter. Woop, woop. <lacht> Hi Nico. Du habst... Ah. Wow. Hey. Hi Nico, Fünfte Komm mit. Okay. Ja, jetzt bin ich Zweiter. Hey. Jetzt ist Fremdi Zweiter. Wo ich bin zerrumbiert, ich, hab ich hab's fremd. Jetzt bin ich wieder Vierter, Dritter. Dankeschön, Zweiter. Främie. Wer ist denn Erster? Oh. Output ey. Ich krieg War. Der gewinnt aber auch jedes Rennen. Ich kann ja, mir ja. einholen. Ich kann free ja. Free ja. mir einholen. Nein, Erik, nein, nein, wir nein, mal nein, kicken. Nein. <lacht> Jetzt gibt's ihm eh Frontal Erik. Volles. Voll frontal. Naja, fünfter. <lacht> ich bin ja. siebter, glaube ich. Nee, ich, ja, fünf ich bin siebter, du Held. Ja. Nein, Nico, ich bin sechster. Bis, bis dahin sind alle DNF. Nice. Was? Oh Leute. Hallo Erik, du bist doch. Ich bin direkt hinter dir. Oh, haschisch hasche. <lacht> <What? lacht> du heilige oh. Scheiße. Wow. Vielleicht los. Jetzt, du siehst einfach aber belasten. Belast Junge. Ich auf mal Stoff mal sehen, wo ich hinkomme. <lacht> Voll auf die Bande. Fini. Ich will nicht mit Feuer aus in die Kurve knattern. Doch, wenn man andere Autos da als Puffer hat, passt schon. <lacht> ja. Oh Gott. Oh. Das, <lacht> über die das weite Dreh ich gerade. Die... Ja, ja, aber der ist trotzdem gerade über die über. über. Ja, ich wollte eigentlich jemand anderen rammen. Ja, mich. Ja. Nein, dich nicht. Doch, ich hab dich doch genau gesehen. <lacht> Nein. Die Quenzer, Nein. den Admin hier. Ah ja. Ah, der fährt selbst gegen den Baum. Äh, hallo. <lacht> <lacht> Leon. Mann, Du machst es aber auch extra, ne? Oh. Ja, ich hab gerade guckt, dass ich dich extra als Drehelement nutze. Oh, oh, oh. Alter, Freemi köpft ab. Hex. Nee, <lacht> hey, Eric schiebt mich an. Nein, Fremi. <lacht> hallo, das hallo, Främi. hallo. <lacht> Hallo, Framie. Oh. Scheiße. Jetzt habe ich den Framie-Fehler gemacht. Ich auch. Ich bin auch außer. Wer fliegt ist denn da? <lacht> Die das beliebte Frage. Wer fliegt denn da? Aua. Von hier gewesen. Mann, das ist doch mein Arsch. Was? Dr. Pussycat. Lass meinen Arsch in Ruhe. Hört <lacht> man auch nicht alle Tage. Mhm. Ich bin 20. F921. Geh, GG. Wird auch lol. Ja. Oh, da hast du ja gedreht. Das ist ja absolut voll klar. Halt auf, der Pussycat. I'm kommt vor booty. Ach ah, fuck nicht den Freiby-Fehler, ich hab den Freiby-Fehler gemacht. Schon wieder? Ja. <lacht> so, 16. Aber ja. nicht als 1 zum Glück. 16. <lacht> 16, also. Krieg ich noch die 800? Nein, krieg ich nicht. Okay, ist geklärt. Das ist leer. <lacht> Ich jetzt rückwärts, ey. Ich habe keine Zeit mehr mich umzuwirken, ich habe rückwärts Ein Ziegel knattert. Ich bin alleine. Ich bin mit Freddy. Ach so, ja, schön. Alter. <lacht> ah, ja. das, Fräbi, das, das machen Fassier wir. Ja, wie läuft das? Ich glaube, ich habe das noch nie gespielt. Ich glaube, ich habe nicht das beste Fahrzeug dafür genommen. Hallo Freddy. Alter also, Nico, oh. du funktionierst, das ist aber nett. <lacht> doch. <lacht> Alter, er hört hier? auf mich zu drehen, ihr Mungos! Was bin ich nun Ich hab meine Farbe vergessen. <lacht> ich glaub, ich du warst rot, oder? Ich bin Auch, rot, ich, glaub, ich bin will. rot. Ja, du bist rot. Ich hab das Kackenstück gefasst. Ich bin Was heißen denn die Punkte? Dein Ernst, Leon. Ja, Schaden, die man gemacht den man gemacht hat, echt jetzt? Ja, ach, lol. Ich fahre die ganze Zeit. Nein, Und es sind nicht. doch äh, positionsabhängig. Nein, nein, nee, ich bekomme auch für Position jedenfalls Punkte. Ja, der ja, stimmt, aber die Runden abhängig auch. Ich habe schon 20 Runden. Kein Schaden mehr gemacht. Alter, Erik hat einfach zu gute äh, zu gute Teammates. <lacht> ja, mich. Deshalb bin ich auch die ganze Zeit Erster. Oh, oh. Ja, aber hinter mir kommt direkt auch wieder ein Plauer. Ja, das mein stimmt. Auch, mein Auto ist auch nur noch eine halbe Portion. <lacht> oh, lol. Ich habe gerade instant einfach 40 HP verloren. Nice. Was ist, wenn ich meinen eigenen, wenn ich meinen eigenen Schaden mache? Gibt es auch, <lacht> auch, auch Punkte? Also, also, aktuell für, Punkte. aktuell genau. führt Erich mit 48 Punkten. Hä? Wie, wie jeder einzelne hat Punkte? Ja, du trägst halt zum Team bei, aber.. Also, ja, wie viele ja. Punkte habe ich? Ein voll, schön. Äh. Du bist doch nicht gerade gucken. Ah ne doch, weil nee, du hast 21 <lacht> Gut, du hast aber also nicht. 21. Ja, aber ich verstehe das nicht so ganz. Was sagen die Punkte? Ich versteh's ja, auch nicht. Positionen Position und Schaden, glaub ich. Muss Schaden haben. Das kann doch nicht sein, ich hab schon mehr wie 21 Schaden gemacht. Naja, wenn du 100 Schaden machst, mach ich nur 100 Punkte. Ja. ja, aber warum habt ihr dann so viele Punkte? Keine, Keine Ahnung. ich erster war... Ja, ist doch Zeit. egal. Das war's mit der Folge. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>